Energiezufluss dank einer positiven und freien Lebenseinstellung. Zu einer positiven Tagesausrichtung gehört eine optimistische Lebenseinstellung, die in den Empfindungen, Gefühlen und Gedanken beginnt und dann durch die inneren positiven Speicherungen vom lebensbejahenden und zuversichtlichen Menschen nach und nach erfolgreich in die Tat umgesetzt werden sollte. Doch zuvor sollte jeder von euch Heimkehrern wissen, was positive und negative Gedanken sind, bzw. die darin enthaltenen Kräfte bewirken können. Nun, positive Empfindungen, Gefühle, Gedanken sowie Worte und Handlungen stehen mit den himmlischen edlen Eigenschaften und auch mit ihren hochschwingenden Energien in Verbindung, die von zweipoliger Art sind. Diese sind auch auf die aufbauenden und bewahrenden himmlischen Lebensrichtlinien und Kräfte der himmlischen Wesen ausgerichtet. Wer in seinem Tagesverlauf so ausgerichtet lebt, dem fließen über seinen seelischen Lebenskern ständig zusätzliche himmlische Lebensenergien zu. Das heißt, die Körperzellen erhalten über die innere Seele zusätzliche aufbauende Tagesenergien und das bedeutet dass sie sich und ihr Mensch dann in einer höheren Schwingung befinden und ein Wohlbefinden verspüren. Dadurch fühlt sich der Mensch im Tagesverlauf leichtfüßig und ist in einer guten Laune, das heißt, er ist zu Späßen aufgelegt, so wie auch die himmlischen Wesen ab und zu ihre besondere innere Freude aus ihrem fröhlichen Gemüt nach außen ausdrücken. Zu einer positiven Lebenseinstellung gehört auch die so wichtige Selbsterkenntnis, die nur durch die beständige Gedanken-, Wort-, und Verhaltenskontrolle bzw. Selbstbeobachtung einem Menschen möglich sein wird, denn sie vermittelt dem Menschen den Zustand seiner derzeitigen guten oder schlechten Lebensweise. Nur durch seine Selbstbeobachtung bzw. Erforschung seines noch unbekannten Wesens findet der Mensch nach und nach seine negativen Eigenheiten, die ihn immer wieder mit den negativen Energiefeldern verbinden und zu negativen Handlungen verführen. Eine positive Lebenseinstellung ist den himmlischen Heimkehrern trotz der negativen Ausrichtung der meisten Menschen in dieser abgrundtiefen, herzlosen Welt gut möglich. Da es jeder Mensch vom Tagesbeginn an selbst in der Hand hat, seine Gedanken in eine positive oder negative Richtung zu steuern, ist es den himmlischen Heimkehrern gut möglich, im Tagesverlauf in Verbindung mit den positiven Energiefeldern zu stehen und aus ihnen zusätzliche Energien zu schöpfen. Doch wer mit mehreren negativen Eigenheiten sehr belastet ist, der hat es sehr schwer, sich vom Tagesbeginn an positiv auszurichten. Meistens sind es Sorgen um Kleinigkeiten oder eigensichtige Belange, die persönlich sich wichtig nehmende Menschen schon morgens quälen. Ihnen geht es immer um ihr gutes Ansehen bei bestimmten Menschen, die sie gerne in ihrer Nähe haben möchten. Deshalb denken sie sich schon am Tagesbeginn Möglichkeiten aus, wie sie persönlich bei ihnen gut dastehen können. Doch dabei geraten sie in die atmosphärischen negativen Energiefelder, weil alles, was der Mensch für sein gutes Ansehen denkt, spricht und tut, gegen das unpersönliche Leben der reinen Lichtwesen ist und somit auch gegen die himmlischen Lebensregeln verstößt. Wahrlich, die himmlischen Lichtwesen leben ein unauffälliges Hintergrundleben und treten niemals zur Selbstdarstellung oder ihrem Ansehen in den Vordergrund anderer Wesen. Sie achten sehr darauf, mit allen Wesen in der Wesensgleichheit zu leben, welche die herzliche Gemeinsamkeit fördert. Darum enthält schon jeder Gedanke, gut bei anderen dazustehen, eine Negativkraft und verbindet den Menschen mit den atmosphärischen Negativenergiefeldern, von denen er dann am Tage gesteuert wird. Das Gleiche gilt auch, wenn der Mensch anderen etwas Negatives zudenkt oder zuspricht. Mit negativen Energiefeldern steht der Mensch auch dann in Verbindung, wenn er sich selbst bedauert weil er zum Beispiel unzufrieden mit seiner Lebenssituation ist. Der Gottesgeist bittet die himmlischen Heimkehrer, keine hohen Erwartungen an ihre Familienangehörigen oder ihre Partner oder an sich selbst zu stellen, denn sonst erleben sie viele Enttäuschungen, die sie in eine traurige und depressive Stimmung versetzen und sie folglich auch mit den Negativenergiefeldern verbinden. Bitte seid euch mehr bewusst, dass euer inneres Sehnen nach Herzenswärme und einem ausgewogenen harmonischen Gefühlsleben in dieser herzenskühlen Welt euch kaum andere Menschen erfüllen können. Viele von euch sehnen sich danach, vom Partner, der Partnerin, dem Freund oder der Freundin mit gefühlvollen Zärtlichkeiten aus dem Herzen beschenkt zu werden und in gleichgebender Weise zu leben, doch dies kann nur dann geschehen, wenn beide geistig höher entwickelt sind und einen Gleichstand im seelisch-menschlichen Bewusstsein aufweisen. Nur dadurch ziehen sie sich geistig und körperlich gleichermaßen magnetisch an und können sich aus ihrem höheren seelisch-menschlichen Bewusstsein gleichmäßig in der Wechselwirkung aus dem Herzen mit Zärtlichkeiten einer höheren Liebeart verschenken. Wenn der seelisch-menschliche Gleichstand bei den Paaren nicht vorhanden ist, dann vollzieht sich ihre Zärtlichkeit mit schönen Gefühlen überwiegend auf der körperlichen Ebene, ohne dass der seelische Lebenskern in Rotation kommt. Darum spüren die geistig höher entwickelten Menschen meistens nach der körperlichen Vereinigung keine befriedigende Erfüllung und ihr Inneres Sehnen nach einer höheren Liebevereinigung bleibt weiterhin unerfüllt. Bitte versteht die dahinter liegende Gesetzmäßigkeit, die aus dem himmlischen Sein der innerwohnenden Seele stammt. Da die meisten Paare in dieser Welt den Bewusstseinsgleichstand nicht aufweisen, deshalb können sie den himmlischen Dualglückszustand nicht erleben. Manche geistig weit entwickelten Partner jedoch kommen durch ihre hohe seelisch-menschliche Schwingung und ihr vorübergehendes geistig-harmonisches Zusammenleben nur. Annähernd in den himmlischen Dualglückszustand, den sie in ihrer herzlichen geschlechtlichen Vereinigung erleben, die aber von ihnen im Vergleich zu der Liebeverschmelzung himmlischer Dualwesen nur sehr kurz wahrgenommen wird. Wahrlich, die seelisch-menschlichen Bewusstseinsunterschiede verhindern es, dass euer inneres Sehnen nach wahrer himmlischer Herzenswärme, Liebe und Geborgenheit, die ihr euch vom Partner oder der Partnerin so sehr wünscht, kaum erfüllt wird. Leider führt dieser unerfüllte Zustand viele Menschen auf dem inneren Weg in eine große innere Unzufriedenheit und dadurch machen sie sich selbst und zudem das Leben des Partners oder der Partnerin sehr schwer. Dadurch bilden sich auf der geistig-psychischen Ebene Parasiten, es sind negative Gedankenkräfte, die sie nicht mehr in Ruhe lassen. Ihre unerfüllten Wünsche machen sie psychisch krank und die Folge davon ist, dass sie dadurch zunehmend in der seelisch-menschlichen Schwingung abfallen und energiearm werden, wodurch körperliche Beschwerden auftreten. Darum bittet euch der himmlische Liebegeist, von einer übermäßigen Erwartungshaltung an andere und von unerfüllbaren Wünschen abzulassen, sonst wird es euch nicht gelingen, euch mit einem positiven Energiefeld zu verbinden. Die Lebensweisheit in dieser negativen Welt ist es, in jeder Lebenssituation zu lernen, die innere Zufriedenheit und Gelassenheit stabil zu halten. Das kann man nur dann, wenn man durch die eigenen guten und schlechten Erfahrungen begriffen hat, welche Auswirkungen die eigene Zufriedenheit oder Unzufriedenheit auf das seelisch-menschliche Gemüt und den Körper hat. Wer den Unterschied bewusst erlebte, der wird hoffentlich in seiner zukünftigen Lebensweise weiser bzw. verändert sich positiv. Ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr in dieser Fallwelt niemals einen lang anhaltenden Glückszustand erleben könnt, weil die Menschen in ihrer Lebensauffassung zu verschieden sind, dies betrifft auch eure Partnerschaften. Da ihr wieder in ein freiheitliches, harmonisches und glückliches himmlisches Leben zurückkehren wollt, solltet ihr auch eurem Partner, mit dem ihr herzlich verbunden seid, ein freies Leben gewähren, wie ihr es auch euch selbst zugestehen solltet. Wer schon selbst gerne ein freies Leben führt, der lässt es nicht mehr zu, dass jemand sein geistig selbst entfaltetes Leben unterdrückt oder verbietet. Darum seid mit eurer derzeitigen Lebenssituation zufrieden und nehmt Abstand von jemand etwas zu erwarten oder zu fordern, dass er euch nicht erfüllen kann, entweder aus dem Grund, weil sein seelisch-menschliches Bewusstsein dafür noch nicht aufgeschlossen ist, oder die Bewusstseinsgleichheit, bzw. gleiche Wellenlänge, von Herz zu Herz im seelischen Lebenskern, fehlt. Damit eure Aktivitäten von den göttlichen Kräften unterstützt werden und euch selbst alles gut und erfolgreich gelingt und ihr auch euer Wegeziel im göttlichen Schutz sicher bzw. unfallfrei erreicht, solltet ihr zuerst den nächsten Tag und ebenso euch selbst im Herzensgebet Gott im Ich Bin übergeben. Nach dem Herzensgebet fließen euch, für manche spürbar, göttliche Kräfte zu und diese lenkt so dann mit euren lichtvollen Gedanken zu dem von euch bereits erstellten Gesamtbild, worin sich alle eure Aktivitäten des nächsten Tages befinden. Dieses Tagesaktivitäten-Gesamtbild, das in eurem seelisch-menschlichen Bewusstsein gespeichert vorliegt, könnt ihr noch einmal am nächsten Morgen mit euren lichtvollen positiven Gedanken bestrahlen. Durch eure positive Vorprogrammierung des nächsten Tages wird eure Seele auf ein atmosphärisches positives Energiefeld ausgerichtet und verbleibt über Lichtfäden, unbewusst für euch, den ganzen Tag mit ihm in energetischer Verbindung. Die positive Auswirkung davon ist, dass in die seelisch-menschliche Aura ständig Nachschubkräfte aus dem Energiefeld einfließen und den Menschen bei seinen Aktivitäten zusätzlich zu den göttlichen Kräften aus dem Seelenlebenskern und den Energiebasen der Zellkerne, unterstützen.